Betrachten Sie doch einmal Ihren Partner als halbvolles Glas. Die leere Seite des Glases haben Sie ja schon lang genug studiert.